Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und ich bin einem Stern gefolgt und bin gelandet beim Orakel vom Prenzlauer Berg. Kann ich das so sagen? Ich grüße Sie, Herr Jörges. Äh, guten Morgen, ja. Lass uns mal so. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn man den Fernseher einschaltet, es gibt kaum eine Sendung, in der Sie nicht fehlen. Und vor allem machen Sie eines, Sie deuten die Gegenwart und deuten auch Zukunft. Wie, wie kamen Sie dazu? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist, glaube ich, einfach eine Begleiterscheinung des Berufs. Ich bin jetzt äh, seit äh, 40 Jahren Journalist, war anfangs Wirtschaftsjournalist, dann nach relativ kurzer Zeit äh, politischer Journalist. Und wenn man da so sein Leben mitzubringt, ist man irgendwann in einer Situation, wo man bestimmte Dinge schnell begreift, weil die ihm schon fünf, sechs Mal begegnet sind oder ähm, wo man auch weiß, wie ein Ding weiterläuft. Das weiß man nicht immer. Manchmal irrt man sich, aber häufig weiß man es. Hätten Sie vor wenigen Jahren gedacht, dass Sie so zum Schutzpatron der Piratenpartei werden? Nein, ähm, das bin ich auch nicht. Das ist auch nicht meine Absicht. Aber wenn eine Partei wie diese anfängt zu arbeiten und äh, dann eine ganze äh, Gemeinde über sie herfällt, weil die eben bestimmte Dinge nicht leistet, die andere leisten, sogenannte professionelle Parteien, dann muss man die einfach schützen. Und das ist die Piratenpartei, ist ein neuer Ansatz, einer demokratischen Bewegung. Das, da bin ich immer Mensch schon wieder sehr skeptisch, weil, der, weil ich bei denen keine Entwicklung feststelle. Die tun zu wenig, vor allem tun sie in der Programmarbeit zu wenig. Aber dass, sie, dass es für deren Existenz eine gute Begründung gibt, das ist gar keine Frage. Ich will gar nicht groß über die Piraten reden, aber vielleicht über die Piraten als Phänomen, um Die hatten übrigens hier oben bei der Wahl zum Berliner Abbauendenhaus straßenweise 18 Prozent Wahlergebnis. Ja? Ja, mein sehr Ich weiß, stark. ich war auf der Party da. Die, ja. gut, die können auch gut feiern dann. ihr <lacht> ähm, solchen Ergebnissen. Auf jeden Fall will ich versuchen, vorzudringen und zu verstehen, wie Medien mittlerweile funktionieren. Also, ich habe das Gefühl, ähm, es interessiert die Medien gar nicht so, was passiert mit den Piraten, sondern das ist mehr so ein Sozialexperiment, als würde man die Kamera auf eine Petrischale richten. Habe ich denn ein richtiges Gefühl oder. Die Empfinden, die Empfinden naja, man so kann, das. die Medien kann man nicht sagen, aber lassen wir es mal so stehen, weil wir müssen ja hier auch irgendwie... Ähm vergröbert Argumentchen, anders geht es ja gar nicht. Äh, Medien sind an, an neuen Phänomenen interessiert, weil das äh, Aufmerksamkeit bringt, neue Themen äh, bringt, neue Persönlichkeiten. Darauf kommt es vor allem an bei Medien, vor allem im Fernsehen. Also die Piraten, neue Darsteller? Piraten, neue Darsteller, weil Piraten präsentieren neue Figuren, die sind interessant. Da gibt es eine gut aussehende junge Frau, Frau Weißband, da gibt es einen, der sitzt in Sandalen mit nackten Füßen in irgendeiner großen Talkshow rum. Das ist schon mal als solches. Ja. Interessant für Medien, damit arbeiten die gerne, weil der, weil der vorhandene Set von Darstellern eben begrenzt ist und die Zuschauer ermüden, wenn sie immer die gleichen Leute sehen. Das ist schon mal oberflächlich betrachtet das Interessante. Und wir über ein Theaterstück? Ähm, äh, Talkshows sind äh, durchgängig Theaterinszenierungen, wobei sie sich vom Theater dadurch unterscheiden, dass sie die, die, das, was da stattfindet, nicht vorgeplant haben. Das lässt sich auch nicht, also der Ablauf ist offen. Aber die Besetzungen werden nach denselben Kriterien vorgenommen wie bei Theaterstücken. Also, Im Protheater. Ähm, da, da werden Rollen zugedacht von der Redaktion. Man, man weiß meistens auch oder ahnt es, wenn man sieht oder hört, wer noch teilnimmt an der Talkshow, welche Rolle man selbst spielen soll. Das weiß man. Ahnt man. Ja? Ja. Also ich bin, um das mal klar zu sagen, was ich meine, wenn äh, bei so einer Talkshow fünf oder sechs äh, Generalsekretäre von Parteien sitzen und ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender und so Fraktions und, und und, also so richtige Funktionsträger von Parteien, wissen die äh, Talkshow-Redaktionen, dass wenn die alleine da sitzen, der Zuschauer nach spätestens sieben Minuten wegzappt, weil das ist zu lange, das nur Plattitüden. Also müssen sie einen reinsetzen, wollen sie einen reinsetzen, der das aufbricht, mindestens einen. Und in der Rolle bin ich immer wieder gefragt und das, die, die Rolle spiele ich nicht, das bin ich. Ja, also wenn ich da sitze mit denen und höre mir bestimmte Dinge an, dann sage ich auch, Freunde, wollen wir mal über die Wahrheit reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein Kräfteungleichgewicht herrscht zwischen Politikern und Journalisten, vor allem schreibenden Journalisten. Gehören die überhaupt in Talkshows? Ist, ist, ist das noch fair? Schreibende Journalisten. Ich rede Im, natürlich im, im, über sie. Im Prinzip kann da jeder sitzen sitzen ja auch Schauspieler da, sitzen ja zum Teil Comedians da zwischen Politikern, um eben diesen Effekt zu erzielen. Man wirkt manchmal um den, um seriöser. Den, um den Lange ja, manchmal, aber <lacht> öfters auch nicht, ja? um den Langeweile-Faktor zu besiegen. Werden die drunter gemischt, damit die Quote hält, damit die Leute nicht wegzappen, damit sie auf überraschende Dinge warten, die dann möglicherweise auch kommen. Und Journalisten sind natürlich für diesen Zweck auch ziemlich gut geeignet, weil die, wenn sie offen reden, Kennen die die Inszenierungen, die Schlagworte, die Floskeln von Politikern? Und wenn sie den Mut haben, das zu sagen, dass es Floskeln sind, dann wird es spannend. Ich will nicht zu sehr in die Vergangenheit blicken, aber was soll es ausdrücken, wenn irgendwie der damalige Verteidigungsminister von einem Hubschrauber mit Kerner eine Sendung aufzeichnet? Also neben, diesem, der, neben der politischen Kampagne, was ist da. Gutenberg meinen Sie. Ja. Bei Gutenberg, der, der hatte einen bestimmten Sex der Jugend. Und äh, zu diesem Sex der Jugend, das fing, fing er an mit, mit seiner Kleidung. Wie hat er sich äh, ausschaffiert? Das ging weiter über seine Frau, die er ja auch mal mit nach Afghanistan genommen hat. Das war alles perfekt, jugendlich und anders als der Rest der Politik und das war spannend. Und wenn der sich vor einen Hubschrauber gestellt hat oder sich zwischen Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gestellt hat, hatte das einen doppelten Sex, dass nämlich kein langweiliger Verteidigungsminister im Anzug, als wäre er hier aus dem Amtszimmer raus entführt worden und nach Afghanistan transportiert worden mit weißem Hemd und Krawatte. Das bringen die ja in der Tat manche fertig, die fahren nach Afghanistan und sehen, aus, als säßen sie hier in ihrem Amtszimmer. Das hat er eben nicht so gemacht. Das hatte natürlich einen hohen Reiz für Fernsehen, keine Frage. Wenn Sie so eine Allmacht bekämen, drei Tage lang, was wären die wichtigsten Dinge, die Sie sofort ändern würden in der Medienlandschaft? In der Medienlandschaft? Jetzt habe ich nicht lange soll ja auch nicht so sein, Darüber nachgedacht, ich würde die Zahl der Talkshows in der ARD, der, der, der im ersten Programm, nicht in den dritten Programm, würde ich von 5 auf zwei reduzieren. Ich würde im Bereich der Zeitungen, der Tageszeitungen, das Kartellrecht verändern, dass Tageszeitungen, die wirtschaftlicher Not sind, leichter miteinander fusionieren oder kooperieren können, weil die nämlich untergehen. Ich glaube, dass Print untergehen wird in den nächsten Jahren. totgeweiht und nicht zu retten ist nur eine Frage der Zeit. Junge Leute unter 20 Jahren lesen so gut wie keine Zeitung mehr. Die sind nur noch im Internet unterwegs und äh, die Zeitungen, die es nicht begreifen, werden sterben. Die Zeitungen, die es begreifen, werden alles dafür tun, ins Internet transformiert zu werden. Diese Prozesse muss man erleichtern und fördern, weil sie sonst wirklich schnell sterben werden. Beispielsweise gehe ich davon aus, dass innerhalb relativ kurzer Zeit, vielleicht in ein oder zwei Jahren die Frankfurter Rundschau, eingestellt werden wird als gedruckte Zeitung, vielleicht noch eine Zeit lang im Internet weiter besteht. Und dieses Schicksal kommt dann in den folgenden Jahren auch auf andere Zeitungen zu. Und äh, was würde ich sonst noch machen? Ich würde im Medienbereich äh, den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten die Werbung verbieten, ähm, denn wozu zahlen wir Gebühren, wenn die nebenher noch Werbeeinnahmen haben? und würde sehr viel stärker darauf achten, dass der Quotengesichtspunkt bei öffentlich-rechtlichen Sendern keine Rolle mehr spielt oder eine sehr viel niedriger als heute. Richtig, Ihre Macht gerade genutzt. Was? Bitte? <lacht> ähm, ich komme aus Köthen, da gibt es jeden Samstag eine einzige Ausgabe Taz am Bahnhof mhm. und täglich 6000 Ausgaben bild -Zeitung. Mhm. Was sagt das aus? Das sagt aus, dass Köthen nicht ganz in Ordnung ist medientechnisch. Wenn man nämlich sich die Verbreitung der Bildzeitung in den großen Städten anschaut, ist es ganz erstaunlich, wie wenig Auflage die Bildzeitung in großen Städten hat. In Berlin, ich habe leider jetzt die konkrete Zahl vergessen, habe mich selber gewundert, weil ich das vor ungefähr einem halben Jahr mal gelesen habe, in so einer Übersicht. In Berlin hat die Bildzeitung bei fast vier Millionen Einwohnern in Berlin weit unter 100.000 Auflage. Ich glaube, 70 oder 80.000 in dieser Größenordnung. Das ist fast nichts. Ganz erstaunlich. Ich habe mal den äh, Klaus Wowerei darauf angesprochen, dass ich mich da gewundert hätte. Und er sagte, das ist ich schon lange, deshalb äh, lasse ich mich durch die Bildzeitung auch nicht in Unruhe versetzen. Für den sind andere Zeitungen in Berlin wichtiger. Ähnlich ist es in anderen äh, großen Städten. Und dass in Köthen so viel rumliegt an Bildzeitungen äh, ist, finde ich sehr erstaunlich. Weil die Bildseite, nach meinem Eindruck, auch in Ostdeutschland nicht so wahnsinnig viel gelesen wird. Die hat ohnehin ein Problem. Also die hatte mal über 5 Millionen Auflagen und liegt jetzt noch bei 2,6 Millionen, also die ist halt ich hier. Ich stelle die gleiche Frage, an ja. Müller Fock, wenn ich ja. ihn demnächst treffe. Ja. Ähm ich will jetzt keine Folge machen, ohne dass Sie irgendwas deuten. Hm. Herr jetzt vielleicht wissen Sie es ja, wo geht es jetzt mit Europa hin? Die anderen haben mir ja auch Sachen erzählt, aber Ich habe hab, so. Hab so im letzten Vierteljahr aus, wirklich aus voller Überzeugung Europa und den Euro verteidigt. Auch die Mitgliedschaft Griechenlands im Euro. Ich finde, dass man gerade als Europäer geradezu stolz drauf sein kann, Griechenland mitzunehmen. Ich bin unbedingt dafür, Griechenland in der Eurozone zu halten. Das Geld, was da die anderen Europäer viel ausgeben und sie geben es ja nicht mal hin, sie geben es ja nur als Kredite. Und die Griechen zahlen, das müssen wir zu unserer eigenen Schande sagen, zur deutschen Schande, die zahlen ja hohe Zinsen an uns. Das wissen die meisten Leute nicht, weil es ihnen nicht erklärt wird. Aber die zahlen ja für das, was sie kriegen, Zinsen an den deutschen Staatshaushalt und müssen das auch zurückzahlen. Also, um mal eine Größenordnung zu nennen, die griechischen Staatsschulden sind ungefähr 300 Milliarden Euro. Und wir in Deutschland haben allein für die Rettung der Hypo Real Estate, der Pleitebank, ungefähr 200 Milliarden bezahlt, nur dafür und dann zu behaupten, wir könnten als Europäer insgesamt mit 17 Euro-Staaten, 27 EU-Staaten, die Griechen nicht mittragen, ist ein Witz. Wir haben uns da in eine verteufelte Situation rein. Also wir, das ist von Berlin ausgegangen, bloß keinen Cent geben, dann müssen sich selbst retten und so weiter und so fort. Also wir müssen erstens Europa erhalten und verteidigen. Da können wir richtig. Ich finde, kann man mit Stolz verteidigen. Es gibt viele Interessen in der Welt. Den, vor allem in den USA, den Euro zu zerlegen, die Eurozone zu schwächen und kaputt zu machen. Ähm, dem müssen wir entgegentreten. Das ist auch ein Teil des Kampfes zur Zähmung der Finanzmärkte. Wir müssen verhindern, dass die Hedgefonds den Euro zerlegen. Und wir müssen alle Staaten, die dem angehören, zusammenhalten. Ich bin inzwischen auch sehr viel stärker, als ich es früher war, der Meinung, dass wir bei, bei Gelegenheit, wenn die Türkei sich entsprechend europäisiert hat im Rechtssystem, in der Demokratie, im Mediensystem, dass wir auch die Türkei aufnehmen sollten. Und zwar nicht zuletzt aus, auch aus wirtschaftlichen Gründen, denn das ist wirklich ein boomendes Land, was wir in Europa gut gebrauchen können. Also Europa verteidigen und Sie wollen eine, eine Prognose wissen. Ich glaube, dass wir jetzt in Europa eine Phase erreicht haben, einen Punkt erreicht haben, wo die Diskussion weggeht von dem reinen Sparen das geht nämlich nicht weiter, weil die europäischen Gesellschaften dadurch zerstört werden und einsehen müssen, dass jetzt mal Schluss ist mit Sparen und dass man was investieren muss, damit junge Leute Arbeit kriegen, damit die Sozialsysteme gerettet werden, damit der, der Europagedanke ist ja keiner von Armut und, und Bildungslosigkeit. Das Gegenteil ist der Fall und das müssen wir retten und dahin, glaube ich, wird sich jetzt die Diskussion bewegen. Dankeschön. Ich stelle immer drei Begriffe in den Raum zum Schluss und bitte um eine kurze Assoziation. Günter Jauch. Günter Jauch. Großer Unterhalter, weniger Journalist. Stefan Raab. Ähm, großer Unterhalter, gar kein Journalist, deshalb sollte er auch keine politische Talkshow machen. Die, ich halte ihn dafür brandgefährlich in seiner Ahnungslosigkeit. Uli Jörges. Uli Jörges sucht im Moment eine Wohnung in Berlin, weil er aus der Wohnung raus muss und ich wünsche ihm alles Gute, dass er eine findet. Wie groß müsste sie sein? Ähm, die sollte so ungefähr 170, 180 Quadratmeter haben. Ähm, das müsste man eigentlich finden können, bloß ich stelle im Moment fest, weil wir meine Frau und ich suchen sehr intensiv schon seit Monaten, dass die Preise unverschämt steigen und immer weiter steigen. Und zwar die Kaufpreise wie die Mietpreise. Also wir könnten, wir gucken an beiden Seiten wir könnten eine Wohnung kaufen oder auch mieten. aber schiebe ich schon mal die Stellenanzeige ja. rüber, falls eine Wohnung 170 Wohnung, Quadrat bitte mit, sehr, Herr ja, damit. Sonst muss er bald zur Untermiete in Köthen bei genau. mir wohnen. <lacht> Dann noch was frei. <lacht> <lacht> ähm, Herr Jörges, äh, Sie haben die Bundestagsdebatte mit Steinbrück und Hertel unterbrochen für ja. dieses Gespräch. Äh, vielleicht unterhalten wir uns demnächst wieder über die beiden, wenn Sie Lust haben. Gerne, Café. sehr gerne. Dankeschön für das Gespräch. auch. und danke auch euch, meine lieben Abonnenten und beim nächsten Mal mein Gast, Sissy Perlinger. Bis zum nächsten Ach, Mal. super. <lacht>